Du hältst dich für einen besseren Fußballer als Messi. Dein Adlerauge verleiht dir eine ungeheure Präzision. Dann habe ich ein Wort für dich. Soccer -Golf. Aber auch wenn du weder die Skills noch die Sehweite hast, wird dir hier der eine oder andere Freudensprung entkommen. Soccer -Golf. Alleine spielen ist okay. Aber mit Freunden wird's umso ulkiger. Außer mit denen, die sind blöd. Hey. hey! Wenn du nur gerne isst, trinkst und dabei anderen Leuten um Scheitern zu sein möchtest, kannst du hier nichts falsch machen. -Golf. Auch die 1% und euch, die gerne an Gras riechen, weil sie davon high werden, sind hier wie jeder andere goldrichtig. Aber genug geplappert. Lasst uns eine Runde spielen. Gut, das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Christoph und dem ganzen Golf flockerau team für die Einladung. Wenn ihr mal die Chance habt und ihr näher seid, auf jeden Fall vorbeischauen. Link zur Website ist in der Beschreibung. Video-Like nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen und teilen, teilen vor allem. Und ja, bis zum nächsten Mal.